Gute Beziehungen entstehen nicht durch die Feststellung, wer wie sehr schuld ist an der Misere in der Beziehung. Gute Beziehungen entstehen, wenn auch die kleinsten noch bestehenden Glücksmomente in der Beziehung beachtet, festgehalten und mitgeteilt werden. Das war noch ein Mosaikstein für eine gute Beziehung und für das Gesamtbild. Einfach diesen Kanal abonnieren.